Mein Einstieg in Social Media war sicher vor 2005, als O'Reilly das Web 2.0 erfand, in Anführungsstrichen, und der große Hype um Social Media losging. Ich erinnere mich zum Beispiel an viele Lehrveranstaltungen in meinem eigenen Studium, ähm, dem Studium der Medien und Kommunikation in Augsburg, in dem wir sehr viele Werkzeuge eingesetzt haben fürs Studium, aber eben auch für Freizeitbelange, für Kommunikation und so weiter. Von daher hatte ich als Medienstudentin einen sehr großen Zugang zu digitalen sozialen Werkzeugen und habe beispielsweise früh Podcasts produziert oder mit, mich auch mit Weblogs ähm, auseinandergesetzt, die ja heute auch im weitesten Sinne zu Social Media gehören würden. Von daher würde ich an der Stelle gerne hinweisen auf die Rolle oder Bedeutung von Vorbildern, ähm, die immer dazu helfen, auch digitale Werkzeuge dann schließlich einzusetzen, sei es für das eigene Studium, für bestimmte Arbeitsformen oder auch für die Freizeit.